Heute lernt ihr, wie man den Schnittpunkt von zwei Geraden mit Hilfe des Gleichsetzungsverfahrens berechnen kann. Gegeben haben wir zwei linearen Funktionen, den grünen und den blauen Funktionsgraph und die schneiden sich in einem gemeinsamen Punkt, das ist der Punkt S. Wie man hier schon feststellen kann, ist es ziemlich schwierig die Koordinaten exakt abzulesen. Hier betragen die Koordinaten für x 1,2 und für y 3,6. Ich zeige euch jetzt, wie man diesen Schnittpunkt mit Hilfe des Gleichsetzungsverfahrens berechnen kann. Dazu benötigen wir die beiden Funktionsgleichungen und im ersten Schritt setzen wir die Funktionsterme dieser Gleichungen gleich. Also beim blauen Funktionsgraph minus 2x plus 6 und beim grünen 0,5x plus 3. Wie ihr seht, das y ist verschwunden. Jetzt ist mein Ziel, dass ich diese Gleichung mit Hilfe von Äquivalenzumformungen nach x auflöse. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel kann ich rechnen plus 2x, dann bringe ich die minus 3 auf die andere Seite. Und im letzten Schritt muss ich noch durch die Zahl, durch den Koeffizient vor dem x teilen, also in dem Fall geteilt durch 2,5 dann erhalte ich für x 1,2. Also sehe ich auch in meiner Zeichnung, passt x 1,2. Jetzt fehlt uns noch der dazugehörige y-Wert. Dafür nehmt ihr jetzt diesen berechneten Wert und setzt ihn in eine der beiden Funktionsgleichungen ein. Also in die blaue oder in die grüne. Ich habe mich hier für die blaue Funktionsgleichung entschieden. Für x setze ich den berechneten Wert 1,2 ein und erhalte dann am Ende meinen Y-Wert, der ist 3,6. Somit liegt der Schnittpunkt bei 1,2 3,6.